Hey Leute, Assalamu Alaikum, wie geht's euch? Ich hoffe ihr seid alle gesund. Ja, ich bin auf dem Weg, um meinen kleinen Habibi abzuholen. Das ist ein Schüler von mir. Und zwar der Julien. Und der hat vor, bei der Golden Boy Show zu kämpfen. Deswegen, jetzt schon die Vorbereitung läuft. Das kann sehr, sehr spannend und aufregend werden. Bleibt am Ball, ich nehme euch mit. Deine Reise! Alhamdulillah! Let's go! Jo, was geht jetzt? Tschüss, Und wie fühlst du dich? Stabil! Stabil? Ja! sie <lacht> So, Training fertig, so viel wollen wir natürlich nicht zeigen, weil JJ in Vorbereitung und wir wollen da nicht unsere geheimen Moves verraten. Ne? So ist es. Yeah. Merkt heißen zwar. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber macht Spaß, so, das war jetzt mal. Der Anfang des Tages. Jetzt geht es dann direkt weiter. So, dadurch, dass wir momentan nicht mobil sind, das heißt, wir haben kein Auto, fahren wir mit dem Bus eine Runde. Ist leider so, ja. Ist leider so, ja. Aber wir haben keine Tickets. Wir zahlen nicht für den Start. Die Inflation hat uns voll erwischt, ja. ja. Boah. Boah, das ist <lacht> Du willst nicht, du bist zum Rathaus fahren. Ja, gehen wir zu Fuß. Gehen wir zu Fuß? Ja, dann geht's ja, schon zu. Ne? Hast du ein bisschen Angst jetzt da oder warum? Nein. Ich, also ich muss meine Beine bewegen, weißt du? Muskelkater. Auch. <lacht> Und es ist immer gesünder zu Fuß zu gehen. Ja, also mit Fuß zu fahren. Kluge Worte von Julie. Ja. Aber ich muss sagen, es ist wirklich richtig, richtig kalt heute. Naja, also, aber jetzt geht's eigentlich. Jetzt geht's. Jetzt geht gerade, weil kein Wind geht. Aber wenn Wind geht, ist es wirklich schrecklich. Ne? Aber wir sagen, Handel lang. Ja, rein mit dem Taktan. Maschine. Alte Maschine. <lacht> das soll sich jetzt mehr so ein machen, <lacht> <lacht> oder du? Ja... Das ist es. aber trotzdem, verstehst du, das Brennen in der Brust, das kommt ja nicht von irgendwo. Ja, ja, Und wenn du schon einmal eine Herzmuskelentzündung gehabt hast und du weißt, wie es sich ungefähr anfühlt und nach jedem Training wird es schlimmer, ja, oder dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, verstehst du? Vor allem wenn nichts finden, Ja, genau. Vor allem wenn die nichts finden, das ist ja das Riesenproblem. Schau mal, du mal ein bisschen tippen, vielleicht passiert was mit dir. Also, ich bin so kein Arzt, ja. aber der Herz macht gute Rhythmus. <lacht> was ist das da Doktor? Ein Herz-Ultraschall. Da sieht man ja. die Vier-Herzkammern. Du ja, hast das, das Vier-Kammer-Pick. Das ist eine halt. Chamber View. Und wie es aus? Also, es deutet alles darauf hin, dass die Hinterwand eine Durchblutungsstörung hat. Und wir werden jetzt angemeldet für ein Katheter Das heißt, wir werden uns dann durch den Arm oder durch den Fuß unten, was sind die? Venen und in die Adern reingeführt und da wird dann geschaut, ob wir irgendwo Verstopfung haben. Und wenn dann wo eine Verstopfung ist, dann gibt es ein Stent, zack, und dann geht es weiter.